Sollen Sie sie an Land lassen oder nicht? Das ist die Frage. Sollen Sie sie absaufen lassen, das wollen Sie anscheinend. Sie wollen, dass Kinder ertrinken, Sie wollen, dass Frauen ertrinken und Sie wollen, dass junge Menschen ertrinken. Wenn Sie sagen, wenn sie, sagen sie sollen die Grenzen sichern, dann wollen Sie, dass diese Menschen ertrinken. Ich glaube, wenn man dem Kollegen Gutenus eine in die Hand drückt und wenn man die Grenze stellt, würde er nicht zögern, abzudrücken. Aber bitte, wer weiß das schon? Nein, die das sind genau dieselben wie die, die Sie hinstellen. Herr Abgeordneter, Magulis, ich habe das nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Wenn man es damit erreicht, dass die FPÖ sich schleicht, dann wiederhole ich das gerne noch einmal. Raus mit euch!